Ja, begrüße euch Freunde. Heute will ich euch einmal mein kleines Stativtischchen vorstellen. Habt ihr ja schon ein paar Mal gesehen in meinen Videos. Heute will ich euch einmal das näher zeigen, was ich da dazu verwendet habe und wie man das baut. Fangen wir mal ganz einfach an. Und zwar, das Ganze besteht aus einem Sperrholzbrettchen. Die kriegt's ihr in jedem Baumarkt. Ihr kennt es euch also auch von Amazon, gibt es verschiedene Größen. Ihr kennt es ja das von meinem T-Shirt, ich verwende nur diese Sperrholzplatten und zwar habe ich die in 4 mm Stark. Stärke. Das ist vom Gewicht her angenehm, ihr könnt es natürlich 5 Jahre immer. nehmen. Ich habe gemerkt, wenn das vielleicht ein bisschen größer ist, das T-Shirt war 5 vielleicht ein bisschen angenehmer vom, vom Bier her, ist ein bisschen stabiler. Ja, das andere wisst ihr was ich da alles verwendet habe das ist ja schon komplett umbaut. aber in diesem Tischel bin ich mal hergegangen und habe ganz einfach ein Stativgewinde benutzt ja das sind solche Einsätze die kann man kaufen mit 4-5 Stiegeln die kosten ein paar Euro den Link schreibe ich euch unten rein und zwar sind das auch die haben außen 3 Ochtel gewinnt und innen ein Viertel, also passend für jedes Stativgewinde. Dann bin ich hergegangen haben wir die Mieten ausgemessen von einem april Ich habe Buche noch dazu, das ist auch ein schönes. Ich habe es auch natürlich noch einlassen mit Leinenöl und mittel euch dann die Mieten aus. Wie das geht, wird sehr jeder wissen hat es ein Lineal oder Querhans oder quer Querhans, wo sich der Schnittpunkt trifft, ist die Mieten. Es könnt ihr es aber auch ausmessen. Von oben und links, rechts ist das so in Grün. Dann bin ich hergekommen und habe geschaut, mit der Schub leer, das hat innen, also ohne Gewind, hat das 7,5. Ich bin hergegangen und einen 7,5 Bohrer genommen, habe da ein Loch Bohr. Und habe mich dann ein bisschen dezent mit einer Rundfälle gespült, so lang, bis das Winter richtig schön anbeißt. Und habe es dann quasi eine Draht. Das hat zwar Schlitz, da kann man es mit einem Schraubenzieher oder mit einem Geldstickel kann man das nehmen und eine Draht. Die ganzen, die sind, habe so ich, 7 mm da 8 mm lang. Ich bin dann halt noch hergegangen und habe es unten noch abgeschliffen, also abgefällt quasi. Wenn ihr ein 5er-Bredel habt und das lasst das oben ein bisschen rausstehen, braucht ihr wahrscheinlich nicht einmal was anschleifen. Falls euch das nicht stört, dass das in der Mitte Teil steht, wurscht. Und dann habt ihr Bredel in einer Kreis, wie es für gut ist. Und dann nehmt ihr ganz einfach ein Tischstativ. Könnt ihr natürlich auch auf jedes Große, ist eh klar. Aber habe ich eh schon mal mit gesagt mit so einem Tisch, mit einem großen Stativ, aber klar da hängen ja meistens die Kameras drauf. Und so ein Tischstativ baut mir da leichter noch mit rein und hat es dabei. Wie gesagt, ich verwende da jetzt zum Beispiel dieses Manfrotto, das hat da so einen Kugelkopf um. Ich blende euch da jetzt einmal ein Bühler davon ein. Das ist nicht so teuer, was ist denn auswendig? 20 Euro oder was ist in dem Sinn super, weil man es eigentlich super in die Waage stellen kann. Jetzt könnt ihr es auch irgendwo auf einem Baum hinstellen, wo es ein bisschen schräg steht und dann stellt sich das schön waagrecht recht hin. Ich mache das immer mittels der Wasserwaage im Smartphone, was man dabei hat, hat er jeder eingestickt. Muss ja auch nicht so hundertprozentig gerade stehen, aber ja, ist halt so. Heißt aber nicht, dass das jetzt unbedingt dieses Manfrotto sein muss. Also, natürlich nicht, ich habe da noch so 0815 Chobi Gorilla das habe ich mir mal gekauft für mein äh, iPad verwende ich aber selten, da ist auch einfach nur ein Quintum Gwind, passt natürlich da auch genau drauf und könnte man auch mit mit D4s natürlich irgendwie schön hinstellen, dass das gerade ist ist natürlich auch logisch, kann ja jeder machen wie er will oder habt es vielleicht schon ein Stativ, der Heimatisch-Stativ, sollte halt ein bisschen was aushalten auch von der Größe, dass man es wirklich schön auseinanderziehen kann, dass das einen schönen Halt hat, wenn nicht, wenn das jetzt, da ich sage einmal, wenn das jetzt natürlich ein Stand hat, was Kleines ist also wie das Bredel, dann ist das natürlich kippelig, das wird es nicht bringen, aber das wisst ihr selber am besten, das muss ich euch nicht erzählen, Es hat ja keine Doofmänner. Ja, und in dem Sinn, haben wir eigentlich immer ein super kleines Tischl dabei, wo man was ausstehen kann, was halt nicht unbedingt am Boden stehen muss, dass die Viechern laufen können. Oder auf einem Baumstamm, wenn man wo ist, oder dass ein Baum wo ich meistens drauf sitze, das könnt ihr euch wirklich schön ausrichten und ja, diese Einsatzkosten, wie gesagt, ein paar, ich 2-3 Euro, fünf Stiegen kosten nicht die Welt. die von sonst daheim habt könnt ihr es gleich verwenden. Und wie gesagt, für so kleine reicht der Vierer vollkommen. Also dort, das halt ohne Ende. Das ist normal hell. Da mir das aber dünner besser gefällt, habe ich es natürlich einlassen mit einem Weinanöl schaut auch schöner aus, es könnte es auch dann einmal, äh, mit Glanzlack lackieren, dann halt die Oberfläche nochmal besser. Ja, aber ich muss sagen, ich bin mit dem wirklich sehr zufrieden, hab das auch jetzt immer mit und ich habe gesagt, ob das ist jetzt ein Manfrotto ist oder ja da irgendein anderes, ist eigentlich wurscht, aber es ist halt mit einem Manfrotto einfacher halt zum Ausrichten. Ja Freunde, das soll es auch schon wieder gewesen sein, falls noch irgendwelche Fragen dazu sind, ob in die Kommentare und natürlich, wer es nachbauen will, für das zeige ich, also ja, Gut, dann kann ich nicht mehr sagen: danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, um ein 60, ciao.